Zwischenüberschriften sind für die Struktur deiner Webseite unerlässlich. In diesem Video verraten wir dir, was es auch aus Suchmaschinen zu beachten gibt und geben dir nützliche Tipps für ein besseres Ranking und noch mehr Nutzerfreundlichkeit. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Schaffe in deinen Beiträgen und Seiten immer eine klare Struktur mit Hilfe der H2, H3 und H4 Überschriften. Dabei ist folgendes zu beachten. Nachdem du deinem Content eine Hauptüberschrift H1 zugewiesen hast, solltest du auch innerhalb des Textes weitere Zwischenüberschriften setzen. Jeder Textabschnitt innerhalb eines Beitrags oder einer Seite beginnt mit einer H2-Überschrift. Danach folgen optional H3- oder auch H4-Überschriften. Da wir dieses Thema bereits weiter oben im Punkt Überschriften detailliert behandelt haben, gehen wir darauf jetzt nicht nochmal näher ein. Wenn du dein Wissen zu diesem Thema noch einmal auffrischen möchtest, dann haben wir dir hier oben, aber auch in der Videobeschreibung, das passende Tutorial verlinkt. Beachte, dass spätestens nach 300 Wörtern eine neue Zwischenüberschrift folgen sollte. Idealerweise baust du das entsprechende Fokus-Keyword nicht nur in dein H1, sondern auch ab und zu in einige Zwischenüberschriften mit ein. Wusstest du, dass du textinterne Verlinkungen zu deinen Überschriften setzen kannst? Mit den sogenannten Enkerlinks links verweist du auf die H2-Überschriften in deinem Text. So kann der Nutzer direkt zum für ihn relevanten Thema springen. Durch diese Technik kannst du bei längeren Artikeln für eine gute Gliederung und übersichtliche Darstellung sorgen. Ich zeige dich hier jetzt einmal Schritt für Schritt, wie du solche Enkerlinks in WordPress einrichtest. Du startest in deinem Beitrag und schreibst am Anfang eine Art Inhaltsverzeichnis. Hier müssen alle Überschriften stehen, auf welche du am Ende springen möchtest. Den Überschriften gibst du dann über diesen Button einen Link und trägst Zahlen ein. In diesem Fall ist es die dritte Überschrift, also eine 3. Davor muss stets eine Raute stehen, also Raute 3. Die Hälfte ist jetzt schon geschafft. Als nächstes gehst du an den Punkt, wo die Verlinkung hinführen soll. Wir setzen an das Ende des vorherigen Absatzes einfach den Code, den wir jetzt hier unten einblenden. Die Zahl in diesem Code muss natürlich immer angepasst werden. Fertig! Wenn du alles richtig gemacht hast, siehst du nach dem Speichern bzw. Aktualisieren der Seite das funktionierende Ergebnis. Wenn du mehr nützliche Tipps für deine Suchmaschinenoptimierung bekommen möchtest, dann besuche uns auf unserer Webseite. Hier kannst du außerdem eine kostenlose und unverbindliche Website-Analyse mit unserem Team vereinbaren. In einer Videokonferenz gehen wir dann gemeinsam deine Webseite durch und schauen, was du für dein SEO verbessern kannst. Viel Spaß und Erfolg wünscht dir das Support-Team von kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de